Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Heute sind wir mal wieder auf Skybound. ich weiß, sehr ungewohnt. Wir sind auf Beta Cartoon und haben ja ein Event geplant und wir beginnen erstmal das Video mit einem Chart Opening. Wir haben den Chart von dem gewissen Wie heißt der Tjf Gaming JJF -Gaming, 2. Gaming 2 bekommen. Danke. Keine Augen sind auch legendär, Alter. Was sind. Deine Augen sind auch legendär Eine. Als ob ich unlock, glaube ich Oh, One-Off, One-Off RIP Es war einfach One-Off, egal RIP Okay, was wollten wir ansprechen? Ja, ja. also, wir wollten morgen, ähm, morgen am... Samstag? Samstag? Ja, morgen ja, ist Mor Samstag äh, Morgen am, am Samstag um 16 Uhr ähm, ein, ein Treffen hier äh, auf den äh, Beta-Cartoon-Islands äh, machen Einfach mit euch so in, keine Ahnung, so ein paar Stunden oder sowas einfach mal so ein bisschen zocken, äh, weil wir uns gedacht haben, ja, weil die Beta-Islands äh, verschwinden bald. Genau. Deswegen wollten wir einfach zum Abschluss vielleicht noch mal äh, die Beta-Islands nochmal ein bisschen aufleben lassen und dann mit euch ein bisschen zocken. Genau, ich hab, wir haben auch noch Sachen, die wir euch geben können. Also, wenn ihr denkt, ja habt hier kein Zeug, ich kann euch hier noch, weiß ich, Waffen geben, habt ja auch noch Spells für jeden hier sind dann auch noch mal sachen auf jeden fall auch ein, ein fettes äh, pvp event vielleicht machen einfach nur meine bursa und so alle gegen alle genau ich würde dann auch irgendjemand einfach ich würde einfach auch äh, gottschwerter droppen <lacht> ja dann würde ich hier auch noch ein paar gottschwerter droppen ja könnt ihr alle haben und dann geht's los mit einem fetten fight machen wir alle einen fetten fight ähm, ja also wir werden das ganze wahrscheinlich auch noch dann casten denke ich mal ja auf jeden, auf jeden Fall. Fall. Nice. Also kommt auf jeden Fall morgen alle am Samstag um 16 Uhr auf die Beta Cartoon Island. Dann könnt ihr mit uns ein wenig zocken. Genau, morgen Samstag, 16 Uhr. Alle. Schreibt ja. es euch in die kamin Kalender. Dann war es das jetzt auch erstmal von dem kleinen Info-Video. Ich hoffe, ihr kommt alle vorbei und wir können nochmal ordentlich einen Fight oder hier, weiß ich was noch machen. Ja. ja. Okay, Und cool. dann sehen wir uns spätestens morgen wieder. Genau. You know.